...heutzutage einfacher denn je, online nebenbei Geld zu verdienen. Denn es werden unzählige Frauen mit genau dieser Fähigkeit gesucht. Mittlerweile nutzen bereits Dutzende Frauen diese Fähigkeiten für sich, um sich neben ihrem schlecht bezahlten Job einfach ein zweites Stammbein aufzubauen. Wenn du also jetzt wissen möchtest, wie du mit dieser Fähigkeit täglich zwischen 300 bis 600 Euro dazu verdienen kannst, ja dann klicke jetzt auf den Button unter oder in diesem Video hier und schau dir mein kostenfreies Videotraining an. Du musst keine persönlichen Daten eingeben oder deine E-Mail-Adresse vorher eintragen. Du kannst dir das Videotraining direkt anschauen. Noch eine wichtige Bitte an dich. Wenn du jemand bist, der öfters mal aufs Langeweile auf solche Anzeigen klickt, sich das Videotraining dann am Ende sowieso nicht zu Ende anschaut, ja dann tun uns beiden den Gefallen, klick jetzt einfach weg und schau dir weiter dein YouTube-Video an. Und ja, vielleicht bist du solchen Anzeigen gegenüber sehr misstrauisch eingestellt und weißt nicht, ob das Ganze auch für dich funktionieren kann. Aber beantworte dir selbst mal eine einzige Frage. Was wäre, wenn sich nach diesem 20-minütigen Videotraining dein gesamtes Leben verbessert, du mehr Geld verdienst, mehr Freiheit erlangst und vor allem dein Leben so gestalten würdest, wie du es dir schon immer erträumt hast? Wäre es dann wert, sich 20 Minuten Zeit zu nehmen um sich dieses Videotraining anzuschauen? Mit Sicherheit ja, oder? Wenn du also jetzt wissen möchtest, wie du dir ein eigenes Online-Business aufbaust und damit die gleichen Ergebnisse erzielst, wie meine Teilnehmerin vor dir, dann klicke jetzt auf den Button unter oder in diesem Video und schau dir mein kostenfreies Videotraining an. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao. Noch mehr Möglichkeiten zur Überwindung der Schwerkraft durch Schall aufzeigen. Und einige davon könnten sogar noch leistungsfähiger sein als die bisher Bekannten. Hm, Graham sagte, dass wir die Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, dass übersinnliche Kräfte im Spiel gewesen sein könnten. Hm, Joe Rogan könnte hier auf etwas gestoßen sein. Nummer 3, eine andere Theorie, ein geheimnisvoller Hohlraum im Inneren der großen Pyramide. Ich möchte dir, bevor wir richtig loslegen, etwas zeigen und zwar die hassred knapp 500 Euro mit zwei Abschlüssen. Sie war vorher ganz normal angestellt in der Bank, 40 Stunden Woche, hatte wirklich Zeit und eigentlich auch kaum Vorkenntnisse, um sich etwas aufzubauen. Sie konnte sich nur, nach nur einer Woche neben dem Job 500 Euro mit zwei bis drei Stunden Aufwand verdienen. Ja? Und äh, du siehst hier auf der linken Seite, dass sie unglaublich skeptisch am Anfang war, nicht so richtig wusste, ob es klappt, hat dann wirklich... Schon ihre ersten zwei Abschlüsse gemacht und hat es dann wirklich geschafft, 500 Euro netto zu verdienen. Und ja, überlegt sich jetzt natürlich. 4.000 bis 6.000 Euro monatlich als Mutter. Ja, 34-jährige Mutter hat unglaublich viel Verantwortung mit ihrem Kind und äh, ihr Mann war natürlich auch am Anfang sehr skeptisch und dachte sich erstmal, boah, nee, lass die Scheiße sein. Mittlerweile ist sie selbstständig als Closerin und der Mann, wie du hier links im Chat sehen kannst, überlegt auch schon mitzumachen. Also es ist wirklich klasse. Und jetzt sprechen wir mal darüber, warum wir als Closer denn von diesem Menschen... profitieren, denn wir können egal mit wem zusammenarbeiten, Dienstleister jeglicher Art, Agenturen, Coaches, Trainer, Berater, aber natürlich auch klassischen Digitalisierungsunternehmen. Die einzige Chat sehen kannst, überlegt auch schon mitzumachen, also es ist wirklich klasse und jetzt sprechen wir mal darüber, warum wir als Closer denn von diesem Milliardenmarkt profitieren, denn wir können, egal mit wem zusammenarbeiten, Dienstleister jeglicher Art, Agenturen, Coaches, Trainer, Berater, aber natürlich auch klassischen digitalisierten Unternehmen. Die einzige relevante Frage, die du dir jetzt wahrscheinlich stellst, ist, wie bekommst du nun von diesen Unternehmen oder Selbstständigen 10-20% bis Prozent ihrer Umsätze direkt aufs Konto überwiesen ohne für diese Leute arbeiten zu müssen. Das ist die Frage. Und es ist doch viel genialer und entspannter, wenn man nur mit seinem Smartphone 10 bis 20 Prozent von diesem Business abbekommt, oder?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 Wie das Ganze jetzt funktioniert, genau dafür benutzen wir die SFL-Methode und das Closen. Du erfährst gleich im Detail, was das Closen ist und wie meine SFL-Methode überhaupt funktioniert. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, und das war mir sehr, sehr wichtig, du kannst diese SFL-Methode von überall auf der Welt anwenden. Es funktioniert im Job, in jedem Alltag, neben dem Job. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du auf Reisen bist und halt einfach von überall aus.